Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladen-Oma und Enkel Jani. Viele haben mich gefragt, wie ich das Video von Aiplali finde. Die ersten Sekunden will ich mit euch jetzt anschauen. Es gibt Menschen, die treffen ihr Idol. Und es gibt auch Menschen, die werden sogar von ihrem Idol erwähnt. Und das ist mir widerfahren. Ich wurde nämlich erwähnt von marmeladen -Oma. Gibt es euch? Danke, danke. Ich bin ganz erstaunt. <lacht> so, jetzt kann ich in Ruhe sterben. bei aber wenn ich schon von der echten Marmeladenoma erwähnt werde, wer ist der oder die Nächste? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Europa untergeht. Das kann dir schon passieren. Armeladen. Ich bin -Oma <lacht> zu Und deswegen exklusiv vom Bücherclub. Wir lieben, lieben dich, Marmeladenoma. Ich liebe Lust, euch ich auch. Es kommen heikle Themen. Also ich fand es echt super, dass ich ein I Blali angesprochen wurde. Ganz was Neues für mich. Dankeschön. Und jetzt machen wir die Fragerunde. Herr Mustermann sagt, das mit dem Angebot, wer mich findet, den lade ich zum Kaffee ein. Finde ich super. Schade, dass das andere nicht auch machen. Nun ja, aber Herr Mustermann, ich lade dich nicht in meine Wohnung ein, sonst platzt die nämlich. Es gibt so hübsche Kaffees hier, da lade ich euch dazu ein. Wird dann auch schön, aber erst müsst ihr mich finden. Heike Nospa. Danke für so viel Herzlichkeit und Güte. Für Ihren Lebensmut bewundere ich Sie und dafür, wie Sie sich anderen voller Aufmerksamkeit und Hingabe widmen. Hatten Sie schon immer diese heitere Gelassenheit." Nun ja, mit dem Alter wurde das immer mehr und mehr und mehr. Als ich jung war, bin ich auch mal explodiert. Aber es wird mit dem Alter mehr und mehr. Auch bewusst. Kommune Command, ich freue mich immer wieder auf deine Fanpost-Videos. Wir sehen uns außerdem heute Abend, 20 Uhr, im Stream. Bis dann, bis dann. Ich freue mich, dich zu sehen. Austria Elite 21. Hey, liebe Omi, kannst du mal auf den Song von Bibis Beauty Palace reagieren und deine Meinung dazu sagen? Hm, will ich eigentlich nicht. Muss ich doch auch nicht, oder? Jedem das Seine. Clean LP willkommen bei der guten Seite von YouTube Deutschland. Mhm. Was steht da für ein schönes Männchen? Meinst du das? <lacht> ich sage dir auch willkommen. Mr. Geilo, 00TM. Haben Sie Spaß mit YouTube? Hab sehr großen Spaß und sehr viel Freude. Gibt mir sehr viel und Janik auch. Filippo 6J1, wie alt sind Sie? Ich bin 65, äh, 85. Ich wäre gern noch mal 65. Dann könnte ich noch länger leben. Aber ich bin 85. Patricia Röckel, sowas soll in die Trends nicht Bibisong. So schön, Omi. Ich danke dir für dein Lob. Sepa Hey, du hast einen coolen Enkel. Da sage ich von Herzen: Ja, ja, ja, ja. <lacht> Zulu Turmfalke 11, wenn ich sie treffen würde, können wir auch Kaffee und ein Marmeladenbrötchen essen. <lacht> ich habe es schon mal gesagt: ähm, Ich treffe mich mit euch nicht in meiner Wohnung. Die ist erstens nicht sehr groß und zweitens würde sie mit all den Fans platzen. Ich gehe mit euch in ein. Eines der hübschen kleinen Cafés in Ettlingen. Echte Geister, was ist dein Sternzeichen? Etwas schwierig. Ich bin zwischen Waage und Jungfrau. Skamandersohn, Oma sitzt neue Modetrends immer einheitlich in einer Farbe gekleidet bist wie eine dritte Oma für mich. Das freut mich ganz arg. Aber mit den Modetrends. mhm. Und ja, die Farben müssen bei mir zusammenpassen. Das ist mir ist sehr wichtig. Estelle XD, Ormg, vier schwarze Herzen, zwei rote Herzen, eins, zwei, oh, drei, sechs schwarze, drei rote, vier schwarze. Ich freue mich über die Herzen. Vielen, vielen Dank. Annas Schleichhorses. <lacht> Dein Lachen ist mega süß und vier Smileys. Vielen, vielen Dank. Ich lache auch sehr gerne. Aurich Ecker, hallo Marmeladenoma. oma ein Herz. Welchen Schulabschluss hattest du eigentlich? Und bis zu welcher Klasse hattest du Unterricht und ein Smiley? Nun, durch den Krieg ist natürlich alles kaputt gegangen. Ich musste am Kriegsende von der Oberschule weg, weil die Schule dann Geld gekostet hatte, hätte. Aber mit acht Kindern kann man nicht noch Schulgeld bezahlen. So musste ich runter, zurück in die, in die Grundschule, habe dort die achte Klasse noch gemacht, also habe meinen Schulabschluss mit der achten Klasse. Perfekt. Alles andere habe ich mir angelesen. Das kann ich nicht lesen. Das sind so äh, japanische Zeichen, nehme ich an. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern ist auch das Lieblingsmärchen von meiner Oma. Das freut mich sehr. Das passt zu uns alten Leuten. Gamer Glasses, ich habe deinen Kanal genau im richtigen Zeitpunkt gefunden. Liebe Marmeladen Oma, ich schreibe morgen eine Klausur und dir zuzuhören hat mich sehr entspannt und beruhigt. Deine Videos und Streams werden wohl auch zukünftige. Zukünftig so meine Medizin gegen Glausurstress sein, nach der ich jahrelang gesucht habe. Ich danke dir und deinem Enkel tausendmal dafür. Das freut mich ganz, ganz arg. Das war auch der Sinn unserer Sendung. Greti Beatty, dein YouTube-Kanal ist wie ein wunderschönes, spannendes Buch, das jedes Kapitel neue Geschichten erzählt. Und das liebe ich an dir. Ein schwarzes Herz, ein Smiley, ein Katzenkopf und ein rotes Herz. Vielen, vielen Dank für dein Lob. Danke dir. Z, ich liebe Himbeer und Passionsfruchtmarmelade und ein Smiley. Himbeer, das teile ich mit dir. Passionsfrucht nicht so sehr, aber ich esse sowieso nicht so viel süß. Ab und zu mal. Nala Könnten Sie mal bitte eine Reaktion, ein Reaktionsvideo zu einem Katzenvideo machen? Wäre so toll und zwei schwarze Herzen. Was ist ein Reaktionsvideo, Janik? Da schaust du dir das Video an oder reagierst auf dieses Video? Mit Lachen, du sagst irgendwas? oder? Mhm. mache ich doch immer, wenn ich Bilder von euch bekomme. Reagiere ich eigentlich immer <lacht> positiv. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen in den Kommentaren, die werden beantwortet von mir. Für heute war es das. Bis heute Abend 20 Uhr. Sehen wir uns hoffentlich alle wieder.